hast alles gecheckt? Ist alles super? Okay, super, danke. Yes, da sind wir wieder. Und du bist der Fred, ne? Fred, du wirst mitkommen? Okay, Fred, du kannst, mal da, kannst mir folgen, ne? Da müssen wir ein Foto machen. Das ist ist gleich so inspirierend. Das sieht jetzt wirklich hypemäßig aus. Oh, Hatten wir gleich Glück gehabt. Er kam dann noch gleich ins Bild. So, wie öffnen. Oh, hört ihr das? Das ist meine Wäsche. Machen wir noch ganz kurz vor dem Flug. Ich öffne dir hier, den, hier mal die Tür. So, Fred, du kannst einsteigen, super. Dann, ja, ich würde den Platz hier nehmen, super. Hier der Gurt, wie im Auto, das passt. Hier hast du Headset, ne? Mikrofon schön ans Maul, das passt. Und wenn du willst, hast du hier noch ein Tablet. Kannst du dann noch ein bisschen mit Tablet gucken, ne? Super. Wenn was ist, äh, einfach Bescheid sagen. Lautstärke kannst du hier noch verstellen ähm, an diesem Drehregler und Kotztüte, ne? Die findest du hier. Super, passt. Schließ da die Tür wieder. Sehr gut. Hey, guck mal, da ist Tim. Naja. So. Wir steigen auch wieder mal ein. Wow. Ja, ich hoffe... Du hast einen Hubschrauber geguckt, ne? Alles super. Yes, sehr schön. So wollen wir das haben. Nice. Hallo, meine Lady. Wie geht's dir so? Komm, die nehmen jetzt mal mit. Aber, wird Willi... American 95, heavy, established, uh, I-Log, 3-1, right. American 95, heavy, Kennedy, Tower, Unit 3, runway, 3-1, right, clear to land. American 95, heavy, Clear to land, 3-1, right. Yeah, Kenya, yeah. yeah. 3-Heavy, contact New York, departure, how are you so, ein bisschen Spaß muss sein. Ihr habt Zeit. Wir sind jetzt da schon mindestens 15 Minuten mit Fred on the way. 15 Minuten habt ihr Zeit. Let's go. Oh, und der Mr. Sir? Das läuft schon bei SIR. Bye bye. Huh. Okay. Wir machen auch da mal. Battery switch on. Engine fire test 1. Engine 2 fire test. Super. Warning lights. All set. Passt, Avionic Switchmaster 1, 2 und dann haben wir, ja, das passt. Dann immer dasselbe, hier wollen wir zu der Map, zu der Map, so, und ich glaube, das nehmen wir so. Das passt, hier will ich die Clock haben, Den brauchen wir nicht mehr, das kann man sowieso nicht alles hier einstellen, wir stellen es hier ein. So, Transponder, schaut mir ein, Nee. Und oh. on enter, nicht, passt, PDF Settings, qnh 3 Was haben wir? 1014 Baro 1014 das wäre dann sie bestimmt immer noch äh 96 nine 93 nine wow krass 93 checkt KNH set dann haben wir Speedbox, alle ein und hier haben wir alles soweit gesetzt. Super, ah, da brauchen wir noch Breaks released, dann haben wir hier noch schön unser Fuel, Machen wir Primer 1 und 2 ein, unser Anti-Collision-Lights schalten wir auch ein, unsere Panel-Lights wollen wir auch und Position-Lights schalten wir auch ein Dann nehmen wir auch gleich unsere Automation Unterstützung nehmen wir mit und wir starten Area Clear, Rotor Free, Brakes Released, wir starten unser Engine 1. und Startet hoch. Super. Alles für Fred. Zündung ist gekommen, TOT fährt hoch. Alle glauben an mich, sie stimmt da schön ab. Ja. Sehr gut, wir starten Engine Nummer 2. Steigt jetzt an. Jetzt. Zündung kam. Und TOT Rise Im grünen Bereich. Sehr schön. Fährt hoch. Komm. Wir sind auf Weidel, können wir umschalten. Primer 1 und 2 aus. Peter 1 1, 1. Äh, Position Light und Landing Light, super, hier haben wir alles gesetzt. Ohne Vorbrenner haben wir jetzt mal gestartet, das war super. Dir schließen deine Tür, das passt, ne? den brauchen wir nicht mehr, hier haben wir alles gesetzt, All set, Idle, dann entfernen wir die Triebwerke hoch und close Door. Cleared for Takeoff. Jetzt brauchen wir das. Ist die einzige Unterstützung, die ich da einschalte. Weil sonst finden wir nichts. Ein und ein. Sonst finden wir nichts, Family. So, cleared for Takeoff aus set. Wir ziehen unser Kollektiv langsam nach oben. Slowly, slowly, slowly. Ja, für Hubschrauber fliegen wir VR äh, schon geiler. Kannst du besser rumgucken, aber... Der, der sperrt uns da ein, der Sir, ey, was soll das? So, danke. Landing light off. So, Fred, wo willst du als erstes hin? Alright, I see. Dann drehen wir ein. Ich hoffe, hier kommen ein paar Dingens. Ja, da kommt... Mombo -Kam, kennen wir. Weil wir es können, machen wir jetzt da. Wir sind, hey, wir sind über Afrika. Wir können so tief fliegen, wie wir wollen. Aber nicht zu so schnell, sonst dreht es uns dann gleich ab. Ne? Passt. Sehr nice. Davon ist was. Das ist die Oase. kommen keine Sehenswürdigkeiten. Slow down, slow down. Take it. Helicopter traffic, yeah! Two family helicopter from Copter Air. With VIP passengers. I mean. own description, ja so ist es, Chiefs Camp, da müssen wir hin, das ist super. Da wollen wir, da ist ein Elefant, ne, der hat sich glaube ich ein bisschen verlaufen. Der läuft da, na cool, der läuft da rum. Das einzige Chiefs-Camp, sonst kommt nichts. Ist schon krass, wenn man dann dieselben Hubschrauber nimmt. Ja, ja, ist schade. Ich hoffe, das fixen sie auch bald. Gut, ja, auch. man muss auch bedenken, es gibt's, wow, es gibt so viele Daten, die es da laden darf, muss, kann. Das ist viel. Wow. Zieht einfach hoch, ey. Wir sind da in der Luft. Wir sind etwas schneller als sonst. Wir fliegen hier übers Wasser. Machen wir eine kurze Schlaufe hier übers Wasser. Hier gibt es nicht so viel zu sehen irgendwie. Das ist schade. Was sind denn die alle? Das ist wie in Real Life. Suche sie. Suche die Tiere. Da ist ein Giraffe. Hey Giraffe. Giraffe. Schöne Giraffe. Oh, da haben wir auch Giraffes. Da ist eine Fauna und es zeigt sich nichts an, ne? So, Fred, mach deine Fotos. Schöne Giraffe-Fotos und da hinten, da hinten haben wir noch... Was haben wir da hinten? Elephants, Elephants, Elephants, Elephants. Machst du schöne Fotos, Fred, ne? Ja, Jean Das sind unsere Kollegen. Negativ. Aber hier müssen jetzt irgendwo Kollegen sein mit den Safari-Autos. Könnt ihr die in irgendwo sehen? Irgendwo. Safari-Autos. Manchmal findet man sie, manchmal auch nicht. Ich glaube Inside. Ich glaube, die sind da. Oder was war das da unten? Das sind Hippos, ey. Da hat's noch kleine Hippos. Cool. Ne, da hinten sind sie auch nicht. Wo sind die denn? Das sind wohl keine hier. Was ist das? das ist nochmal ein der Ah, der ist seine auf seiner Wanderung, der auf seiner Wanderung da, cool. Ja, das ist der Right Way. Oh, guck, Fred, ich fliege wieder mal links vorbei, Fred. Hier hast du auch noch. Oh, was ist jetzt los, ey? So, danke. Da ist auch noch ein paar Elefantis. Nice. Aber sind das alle? Hier gehen wir Chiefs Camp. Huh. Okay. Gucken wir uns das Chiefs Camp an. Das sieht ganz schön aus hier. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Was sagt ihr dazu? In real life so leben? Ey, ich bin dafür, ey. Jederzeit... Da haben sie dann noch Private Pools. Guckt euch das an. Wir müssen jetzt hier unser Chief aufladen. Laden wir unser Chief auf. Und dann geht's weiter. Dann laden wir unser Fred beim beim Airport ab und der Chief fliegt dann weiter zum nächsten Airport so wo ist unser Helipad Helipad Inside So, it's your control, darling. Schauen wir kurz auf Idle, Steigen aus. Guck, dort ist Zür. Wo ist unser Chefkoch schon wieder? Ah, da kommt er hoch. Super. Immer die Chefköche, Machen wir wieder mal ein Foto. Fotogeil, oder wie? Ja. <lacht> Sally Chef! Sally! So war? Ist super. Du bist zum. Ja, genau, ich weiß. Deshalb sind wir auch da. Wir kommen dich abholen. So, uh, nee, kommen wir so, so, so, na, wir gehen da auf die andere Seite. Nicht vis-a-vis, -vis, das ist auch doof, ne? Andere Seite. So, kannst du mal einsteigen, Platz nehmen. Ja, das ist Fred. Genau. Ah, ihr kennt euch. Okay, cool. Nice. Wie gesagt, Headset, ne? Lautstärke hier, da kannst du noch ähm, Tablet benutzen, wenn du willst und natürlich äh, kotz ne? Angeschnallt, ja, genau wie im Auto. Super, passt. Dann guten Flug, ne? Unsere VIP-Gäste überall. Hey Darling, fliegst du ohne mich weiter? Ich chill hier ein bisschen. Okay, ich komme ja schon. Kopf einziehen, sonst sind wir Kopfkürzer. So, steigen wir da wieder ein. Oh. Oh. Was? Ja, du kannst hier bleiben, wenn du willst. Nicht mehr. Ne? ja komm, jetzt fliegst du mit. Ja, ja. Super, cool. All safe finden? Super, sehr schön. Wir, wir, wir fahren unsere Triebwerke wieder hoch. Ich schließe da meine Tür wieder mal. Und dann fliegen wir weiter. Fred will zum Airport und Chef will dann zum Weiteren. Ähm, Flughafen. Ja, so Camp, sage ich jetzt mal. Flugplätzchen. All safe, all checked. Nice, dann starten wir. Hinter uns sind dann Palmen. Ne? Aufpassen. Langsam hochziehen. Kommt gut. Wir machen jetzt Kategorie 1 Start. Falls unser eines Triebwerk aufgibt, dann könnten wir immer gleich wieder zurück hier auf diesem Platz. Und jetzt kommt das Unlogische eigentlich, der sollte noch viel mehr steigen, er steigt aber nicht. Wir geben hier so Vollpower, für den Start dürfen wir. Sehr nice. Und wir fliegen nach vorne davon. Hier zum die Airport. Da sind noch zwei Giraffes. So er kommt. Uh, sind ein paar mehr Giraffis hier. Nice. Fliegen wir zum Airport. Machen wir landing light on. Wir well, sure. mm -hmm. müssen dann irgendwo hier sein. Das ist noch ein und fehlt. Ganz allein und einsam. Läuft dann zu seiner Herde, glaube ich. Ah, der sieht was zu fressen, ne? So. sieht gut aus. Fred, wir sind da. Yeah, wie in real life. Dreh ein, dreh ein, dreh ein. Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Hä, warum reagierst du so? Okay, das stimmt auch nicht. Okay, das stimmt auch nicht, was jetzt du da gemacht hast. Hä, das, das, das gucken wir jetzt noch mal. Was war das jetzt? Jetzt drehen wir da nochmal ein. Was war das für ein Oh oh, hier haben wir oh, -oh Absatz, oh uh oh. -uh. Schon manchmal zum Verhängnis geworden. Mit einem Chat zur Landung. So. Und jetzt, wenn wir hier voll eindrehen, warum? Jetzt? Ja, etwas. Ah, ja, okay. Das was my bad. Das ist halt die, die Dingssteuerung. Ähm, jetzt sind wir noch viel zu schnell. Die Automation. Da komme ich nicht zurecht. Ich brauche einen Heckrotor, der der ich ähm, steuern kann. Er parkt ihr mit auf dem Platz, das finde ich super. Dir schneiden wir den Weg ab. <lacht> nee, nee. Kannst du durch. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ah, da. Er bleibt stehen. Ja Super, dann hätte ich doch aufsetzen können. Nee. So, sehr schön. On Ground. Idle, your control, baby. Fred, time to go, time to say goodbye. Alright, super. Yeah, it's a du time Super. Nice, yo. Then danke dir. Ciao, bis zum nächsten Mal. Chef, Wir fliegen weiter, Chef, ne? Yeah, ja, zum Flughafen, genau. Yes. Hello my lady! Sugar pie! So, so wir fahren die Triebwerke wieder hoch. Landing Light On. Und jetzt. Ah, oh, nee. Correction. Hulala. War zu schnell. Oh, aber keiner weiß, wie der hieß, ne? Keiner. Und hier auf der Map sieht man das? Oh, danke. Foxhot Bravo X-Ray India. nicht dich. Nee. Das heißt 105 there heavy, how do you hear this transmission? Wait, it five by five hash, how much one of my five and then X-ray India habe ich ja eingegeben, ne? Aber man sieht X-Ray India. Schade. Schade, schade. Kleinautomat hat das nicht. That's not a problem, all set, all set, landing lights set, let's go. Chiefs Camp! So, Landing Light off. Brauchen wir nicht mehr. Oh, Giraffe kommt da gleich an, ey. Nice. So. Fliegen wir zu diesem Airport. Und... Dann haben wir unser Chief, das Ziel vom Chief auch erreicht. Und ein bisschen enttäuscht von Safari. Wir haben heute nicht so viel entdeckt. Hoffentlich das nächste Mal. Wir haben wieder irgendwie mal Wind. So wie gestern, oder wie? Immer noch zwölf Knoten. ne. Deshalb schiebt er so, das ist krass. Einfach schieben, schieben, schieben. Josh, bist du noch da? Ich glaube, der ist verleidet, der ist gegangen. Ey. Der Raster der braucht immer so lange. Oh, Tim, freust du dich schon, wenn wir das mal in real life machen können? Oh yeah, pilot. Niemand interessiert es, wie du fliegst, was du fliegst, wo du fliegst. Nicht so wie hier in der Schweiz, ey. Da fliege ich wirklich nicht mehr, kein Bock. In Kanada und hier, ja, da fliege ich gern noch ein bisschen rum. So, jetzt können wir eigentlich auskorrigieren. Jetzt korrigieren wir... Ne, können wir nicht. Er dreht, immer, er dreht immer in den Wind ein. Da ist eine Fauna, was ist da wohl? Oh, jetzt ist sie in eine Pause gegangen. Holala. Hey, firm. Da haben wir vorhin eine Schleife gemacht. Das war, glaubst du, da, oder? Kommt wieder. Gut. Was haben wir hier Schönes? Keine Rhinos, keine Hippos, immer nur Elefanten. Oh, aber das ist eine Herde hier. Oh, geil. Die laufen da gleich alle. Cool. Gefällt mir. Da vorne sind noch Giraffis. <lacht> Helikopter! At 700, negative. 3000. Right of your runway, inbound. Was ist denn hier für eine Fauna? Was sollte es denn hier jetzt geben? Bestimmt irgendwo wieder im Wasser? Ich sehe nichts. Dir was? Dürfen hier dürfen wir die Tiere suchen, ey. Ah, da. Schon wieder Giraffis. Und jetzt spackt's bisschen rum. Und was haben wir hier? Jetzt kommt mir was in Sinn. Ich habe den Titel gar nicht geändert, ne? Ist auch egal. Das passt immer noch. Oh, wir sind immer noch auf Just Chatting. Das passt aber nicht, oder? Warum sagt niemand was? Ei, ei, ei. Immerhin. Ich habe mal kurz dran gedacht, aber dann habe ich schon wieder was anderes eingestellt wohl. So. Jetzt wollen wir hier zum Camp. Zu der Fauna wollen wir nicht mehr. Wir gehen jetzt hier zum Camp. Der Chefkoch muss hier hin. Ist der Airport? Oder ja? Wie man das nennen will? Wie sieht's hier aus? Genau gleich wie beim anderen Ort, ne? Ah, das wäre so cool. Das wäre so geil, genial, genial, so zu leben. Da sind noch ein paar Elefanten. Naja, ja. So, wir drehen ein, gehen zum Helipad. Laden unser Chefko raus. Und fliegen rüber zum Airport. Und dann war das für heute mit Afrika Safari. Das war das Kissen jetzt. Oh, Raster. Manchmal komme ich nicht zu, zu, zurecht mit dieser automatischen Heckrudersteuerung, weil das ist bei mir improgrammiert. Ich will das automatisch immer korrigieren. Ah, super. So, New Controller. My Lady. Hey Tim Palim. So, Chefkoch. Ja, jetzt ja, können wir auch wieder einklappen. Das ist super. Oh. Was war das jetzt gleich? Aha. So, ja. Jetzt kannst du aufhängen. Super. Tüter hast du nicht gebraucht. Ja, wunderbar. Bin ich gut geflogen, ne? Okay, Chef Koch. Vielen Dank. Ja, danke dir. Und bis später beim Essen, ne? Ich freue mich. Cool. Was kochst du? Fisch mit Fisch. Alright. Es gibt Fisch mit Fisch. Fisch mit Fisch. Tür schließen. Eigentlich kannst du noch selber rüberfliegen zum Airport. Okay, ich flieg. Du wirst keine Stunden, ne? My Lady. Du wirst keine Stunden aufbauen. My Lady, My Lady. So. Tim bleibt hier. Der hat ausgeschaltet. Das ist super. Wir fliegen noch kurz zurück. Dann können wir dort dann auch wieder tanken, weil hier lassen wir den Hubschrauber nicht stehen. Ist zwar safer, aber nein. Ich will jetzt noch zurückfliegen nach Plan, sonst hat Chef nicht Freude. All safe, all safe. Und Zeichen, wir wollen bei dir landen. Jawohl. Bis morgen, Tim. Nee, nee, kommst du uns dann holen mit dem Hubschrauber? Nee, nee, alles gut. Wir kommen dann mit Auto und sag schon mal, Chefkoch, be Bescheid, ey, wir haben großen Hunger. Ne? Also riesen, riesen Hunger haben wir. Hoppala, hoppala. Du kein Ding. Ja, Chefkoch ausgeladen. Ja, du kannst ja dort bleiben, ist ja dein Ding. Ich hatte halt noch kurze Mission da. Aber jetzt passt's. Nee, bei den Camps kannst du selten Hubschrauber stehen lassen. Weil die werden ja immer wieder gebraucht hier, ne? Ne, nicht so viel nach oben. Komm. Noch ein kleines Stück nach vorn. Ja, so ist super. Das kannst du runter. On Ground super, so zu öffnen ist heiß. Und jetzt können wir ausschalten. Schauen wir alles aus. Aus die Maus. Standby. Rotorbremsen ziehen, nicht zu viel. So super. Ausgeschaltet. Anti aus, aus. Die Maus. Und jetzt. Yes. So. Jetzt geht's ab zum D. Oh, guck mal, was hier steht. eine TBM. Nice. Meinst du, du bist schlau geparkt hier? Ja, ja. So mit dem Runway. Ja, ja. Billy, Billy Captain, Captain Party, Party Pilot, Pilot. Pilot.